Nur mal was für zwischendurch, ne? Hier ist nur so ein Ding. Jetzt aber ich komme jetzt. Ja, ich <lacht> ja, warte kurz. Ja hier ist Maxis Stammplatz. Wir sind jetzt hier im Nagelwald und angeblich sollen hier wildschweine leben. Die Bäume sehen hier sehr komisch aus. Und hier kann man zwar schlecht erfahren. Aber ich glaube es ist Zeit für eine kleine Challenge. Und zwar, wer den Stock weiter werfen kann. So, wir suchen uns jetzt beide Stöcker aus und die werfen wir dann einfach nach unten und welcher weitergekommen ist, der hat die kurze Challenge gewonnen. Wir filmen jetzt mit zwei Handys. Weil eins für, eins für Maxi Jan Maxi, den für, für alle, die es noch nicht wissen, auch von meinem Kanal, wir machen einen Kanal zusammen. Jan Maxi, jetzt auf für YouTube alle, ansehen. sehen. es noch nicht hier wissen, wir machen Maxi macht einen Vlog-Channel. Vlog-Channel 13 heißt der. Okay, und wir beginnen jetzt mit der Mini-Challenge. Okay, ich bin dran. Meiner kommt eh weiter. Du hast auch einen kürzeren. Okay, Maxi, es war weiter. Wir haben uns überlegt, wir machen drei mit drei Punkten. Okay, los, Maxi. Diesmal werfe ich. Oh! Warte, willst du den werfen? Dann kassierst du gleich. Ja. Haben wir jetzt hier den Stock? Und dann! Oh, let's go! drauf! Boah, der ist nun weitergekommen. Okay. Meiner ist wohl in den Dingen schon geblieben in den Blättern. Ja, weil ich die Challenge verloren habe, werde ich jetzt mit den Luftballon abgeschossen. Maxi, Film.